Ein bestehendes Dokument öffnen. Eine Möglichkeit, ein bestehendes Dokument in Writer zu öffnen, ist folgende. Klicken Sie auf Datei, Öffnen oder drücken Sie gleichzeitig die Tasten Steuerung und O. Oder klicken Sie auf das Symbol Öffnen. In der Dateiauswahl können Sie die Liste der Dateien verkleinern, indem Sie den Dateityp markieren, den Sie suchen. Wenn Sie hier Textdokumente als Dateityp wählen, werden Ihnen nur Dokumente, die Weiterkennt, angezeigt. Markieren Sie die gewünschte Datei und klicken dann auf Öffnen. Sie können ein OpenOffice ArtWrite-Dokument auch mit den Methoden öffnen, die Sie in Ihrem Betriebssystem verwenden, um Ihre Dateien zu öffnen. Zum Beispiel öffnen durch Anklicken in einem Dateimanager. Ciao und viel Glück!